Antropik, habe ich gleich hier. Ja, das mich einen, den siehst du gar nicht. Antippen. Mach du mal Video. Ich ticken. <lacht> äh äh. Hallo. Guck ja, tot ist. Er, <lacht> er ist tot. <lacht> ist unglaublich, ne? Wer greift an? Von euch. Hallo. Komm. Hier auf. Junge, Junge, guck dir an. Den drehst du um. Der ja, ist immer noch tot. <lacht> ah, das macht jetzt nicht automatisch zoomen. Scheiße. Warum zoomt der Scheißdinger nicht? wieder. foto